Der Plan ist in drei verschiedene Übungstage eingeteilt mit vier Trainingseinheiten pro Woche und bietet zwei Optionen zum Trainingsaufbau mit 21 bzw. 24 Trainingstagen in 6 Wochen. Der fortgeschrittene Trainingsplan enthält ein Supersatztraining, mit dem ihr euch schön auspowern könnt und nebenbei in kurzer Zeit sehr effizient den ganzen Körper trainiert. Alle Übungen des Plans können online in Videos angesehen werden. Diese Videos zeigen die korrekte Ausführung der Übungen und geben verschiedene zu beachtende Hinweise. Auch dieser Plan enthält Steigerungsmöglichkeiten, die sich an das jeweilige Trainingsniveau anpassen. Dieser Plan ist für jeden geeignet, der mindestens die Basics aus dem ersten fortgeschrittenen Trainingsplan schafft und zusätzlich 20 Sekunden L-Sit halten kann, 8 Skin the Cat, 15 Straight Bar Dips und 3 Typewriter Pull-Ups schafft. Falls ihr dennoch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit per E-Mail an uns wenden. Wir versuchen eure Fragen zeitnah zu beantworten.